Das Stromnetz lässt sich mit dem Straßennetz vergleichen. Der Strom fließt vornehmlich nur in eine Richtung, nämlich vom Produzenten zum Konsumenten. Deshalb könnte man sagen, dass es sich um eine Einbahnstraße handelt. Es gibt vier Netze, die mit unterschiedlichen Spannungen betrieben werden. Das Höchstspannungsnetz und das Hochspannungsnetz werden zusammen auch Übertragungsnetz genannt. Das Mittelspannungsnetz und das Niedrigspannungsnetz werden Verteilernetz genannt. Insgesamt umfasst das deutsche Stromnetz ca. 1,7 Millionen Kilometer. Das ganze deutsche Netz ist auch an das europäische Verbundnetz angebunden. Für die Verteilung des Stromes zahlen die Stromproduzenten den Netzbetreibern Gebühren. Diese werden wiederum dem Verbraucher berechnet und sind Teil seiner Stromrechnung. Die Gebühren machen etwa ein Fünftel der Stromrechnung aus.